Überraschung! Weihnachten steht vor der Tür und ich habe mir was Spezielles für euch ausgedacht. Ihr bekommt einen AbilityTube-Kalender von mir. Ein AbilityTube-Kalender ist ein Video-Adventskalender, in dem ich euch jeden Tag im Advent einen Influencer, eine Influencerin mit Behinderung vorstellen werde. Das sind Leute, die ich persönlich kenne und sehr schätze. Leute, die unglaublich coolen Content produzieren und weiter die eine andere Sicht auf die Welt präsentieren. Ich hoffe, euch wird's gefallen, am 1. Dezember geht's los!